Lee, hallo, heute mal äh, ein Video. Da hatte ich äh, Glück und Pech gleichzeitig. Ne? Da, wo wir gerade bei Tablets sind, sind wir jetzt mal beim Vacom Tablet. Ne? Was ist denn ein Vacom? Ja, komm, ja, komm, ne? Tablet. Äh, habe ich zufällig mit dem MediaBug gesehen. Ich habe das schon mal öfters gesehen in der Systemsteuerung von äh, Ubuntu. Unterstützung für Vacom Tablets. Ich denke, ach. Das ist jetzt ein sogenanntes vaco Tablet. Ne? Das wird mit USB angeschlossen, USB-Strippe, Strippe in Computer. Gibt es wohl auch kabellos, aber ich habe halt das. Und gerade mit dem habe ich jetzt Glück und Pech äh, gleichzeitig. Da ist auch ein Stift dabei, also nicht, nicht mit dem Stiftpech, aber mit, mit der Version. Äh, das ist nämlich der, das ist nämlich dieser 490er. Und zwar ist das der Intus äh, Dran. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Intus Draw. Und äh, der wird von Ubuntu eigentlich noch gar nicht so unterstützt. Aber, jetzt Glück, äh, Ubuntu 16.04 unterstützt es, weil da ist das richtige Kernel drin. Ja? Der Kernel 4.4 und seitdem geht's. Also gut, wollen wir mal gucken. Wacom-Tablet, gehen wir mal auf äh, Gimp, damit wir auch mal sehen, was man mit so einem Wacom-Tablet machen kann, also hier hat so Knöpfe, da kann man draufklicken, ist quasi linke, rechte Maustaste oder sowas ähnliches, ich habe mich noch nicht besonders mit beschäftigt, am Stift selber, der Stift hat wohl keine Batterie, braucht wohl keine, das ist sehr gut, am Stift selber sind äh, dann auch noch Knöpfe, mit denen man klicken kann, ne, hier dann. Und äh, der Stift selber, wenn man den aufsetzt, wie gesagt, ich habe mich noch nicht äh, großartig mit beschäftigt, äh, hat einen Druckpunkt. Also jetzt äh, malen wir doch noch was. Der Witz dabei ist, man kann damit halt malen. Malen nach zahlen. So, schauen wir mal. So, jetzt äh, wollen wir doch mal probieren. Ich habe lange gefühlt, ob ich eine richtige Position hatte. Ähm, wie man mit diesem vacom tablet überhaupt was malt. Gut, den Stift bewegt man in die Nähe dieser Fläche da unten. Also nicht nicht draufsetzen, sondern erstmal nur in die Nähe. Dann sieht man nämlich hier seinen Aufsetzpunkt. Ja. Man kann natürlich das Ding auch ähnlich wie eine Maus verwenden, solange man nicht aufsetzt. Ich simuliere mal mit meinem Finger. Aufsetzen ist drücken, ist malen. Ja, passiert aber nichts mit dem Finger. Drüber schweben lassen ist Maus positionieren. Gut, drüber schweben lassen. Gut, was machen wir denn hier auf der Piste? ist äh, So ein Auge. Nee. So, Auge sei wachsam. Ja, gut, also erstmal positionieren. Hm, jetzt muss ich erstmal gucken, wie geht Auge los? Auge geht quasi da so los. Hätte ich jetzt auch ein bisschen kleiner machen können. Auge, ne? Auge sei wachsam. Hier ist, die hat das halt so. Ne? Wie frauen so sind. Die haben so komische Augenbrauen. Ja, und da oben hat es dann noch so leichte Liedschotten oder vielleicht habe ich auch einen Schatten, ich weiß nicht wahrscheinlich. Ja. Die Frau ist schon ein bisschen älter, also ist ein bisschen runzlig unter den Augen. Ja, also man sieht, wenn man stärker auftritt, dann äh, wird es auch schwärzer dort. Äh, man kann jetzt aber frei, also ich schiebe jetzt immer so ein bisschen rüber zu, zu dem Bild, so, so ganz grob und äh, mal es so ein bisschen nach. Und da ist es ein bisschen dunkler, also mache ich da ein bisschen mehr. So, ja, und äh, Auge soll wasser, und bis, bis das Auge ich aussieht. Das Auge. Ja. Ja. So, okay. So, und da ist es ein bisschen ausgefranzelt Da ist es so ein bisschen so. Ähm, ja, so ähnlich. Sieht es da aus. Ähm, bei der Dame da. So. Und dann hatte die ja hier noch so einen pfiffigen Haaransatz. Äh, so der dann auch noch da so weiter geht und der dann da noch so ein bisschen dunkler ist dann ziehen äh, wir das so ein bisschen mal nach das geht ja so ein bisschen äh, heikel um die Stirn rum so ein bisschen so, vielleicht heißt die ja oder so nee die heißt Bakom da oben hat es Haare jedenfalls jede Menge jede Menge Haare wenn ich die dunkler haben will die Haare, weil, äh, dann mache ich so Einfach so skizziert, ne? skizziert, wie Heike ihre Haare. So. Und dann käme da quasi noch der, der Nasenansatz ne? von Heike. Ihr ruckeligen, ruckelrüden Haare. Und äh, wie Frauen so sind, ne? mit den drei Tage und alles. Dann kann man hier natürlich noch ein bisschen andeuten. Nee, das war ja näher mehr, mehr. Gut, äh, ja. was auch immer das sein soll. Ähm, was man hier sehen kann, Backcom Tablet Ubuntu 16.04 unterstützt jetzt mittlerweile auch dieses da diese Version Intuos Draw Intuos Draw ähm, was unter einer Ubuntu Version gar nicht ging ne? also hier vom Kernel aus unterstützt schöne Sache und dann kann man auch hier schön mal Mal oder auch nicht. Ich hoffe, ihr mir geholfen zu haben. mit freundlichen Grüßen und Tschüss. Geschnappt. Halt, stopp. Ich habe gerade das beschlossen. Halt, Moment. Halt, stopp. Warum Halt, stopp? Ich habe dieses Video, wo ich was male, dutzende Male aufgenommen. Deshalb Halt, stopp. Ich werde jetzt mal ganz ungewöhnlich für diesen Kanal. Meine ganzen Takeouts, ne? also alles, was ich jetzt rausgeschnitten habe, also was ich gar nicht, äh, gar nicht senden wollte, anhängen. Ne? Dann seht ihr mal, welche Fehlversuche ich hatte, bevor das Video so war, wie es am Ende jetzt äh, war. Ne? Also jetzt äh, Vorsicht, jetzt kommt alles das, was ich eigentlich sonst immer gelöscht hätte. Ne? Weil bei diesem Video habe ich so oft gemalt, äh, dass es sich schon lohnt, die Takeouts hier nacheinander nochmal dran zu hängen. Also viel Spaß bei meinem Ge Kritzel mit dem vakuum tablet und tschüss So, jetzt äh, wollen wir mit diesem vakuum tablet auch mal was malen und geben, damit man mal sieht ich habe mich jetzt hier so ein bisschen frei positioniert damit ihr auch was erkennen könnt äh, Was malen wir denn? Schauen wir mal ähm, Auf der Verpackung da ist, ist so eine junge Dame und die skizzieren wir mal so ein bisschen nach äh, Die hat äh, Augen irgendwie ziemlich mittig im Gesicht und da hat Augen, da kann man so ein bisschen die Augen nachmalen, die Haare ein bisschen skizzieren und so weiter und so fort. Ja, kann man so ein bisschen nachmalen, also wie gesagt ein bisschen stärker gedrückt, wird es auch dunkler, je nachdem da kommt natürlich auch darauf an, wie man Gimp eingestellt hat, ja. wie man Gimp eingestellt hat. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Was das jetzt sein soll, weiß ich selber nicht. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ihr solltet ja nur mal sehen, was so ein Vakuum, also nicht Vakuum, sondern Vakuum, Tablet, alles so kann. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. So, jetzt habe ich meine Kamera mal ein bisschen umpositioniert, damit man das überhaupt mal sehen kann, was ich hier so mache. Ich habe hier Stift und Vakuum-Tablet und jetzt skizzieren wir mal irgendwie was frei. Ich versuche mal, kann man das sehen? Ich muss das ein bisschen blöd, blöd halten. Ja? Also blöd halten fällt mir ziemlich leicht, weil selber blöd bin. Ne? Blöd, ich bin, wie Yoda sagen würde. Ne? Bist du 180 Jahre alt? wirst du blöde sein. So. Irgendwie kann man dann hier so Augen mit äh, Lidschatten versehen oder so. Na, also man sieht, Sinn und Zweck der Aktion ist, man kann also mit Druck arbeiten oder etwas stärker ausmalen oder auch nicht, äh, was das auch hier immer sein soll, irgendwie ein Auge mit äh, Augenbrauen oder so. Ich hoffe, ihr geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss. So, dann wollen wir mal was Malen, damit das hier auch mal ein Ende nimmt, das Video. Also ich drücke jetzt die Tasten nicht, ich nehme einfach nur den Stift und drücke so ein bisschen auf die Fläche. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennt, also muss ich es vielleicht mal ein bisschen schräg nehmen, hier fürs Video, damit man sieht, äh, den Zusammenhang, was ich denn da so erzeuge. Also ich muss mich so ein bisschen verkrampfen, deshalb wird das auf dem Bildschirm nichts Schönes werden. Aber es geht ja auch darum, dass er überhaupt noch was erkennt, dass ich da was mache. Ja. Also ich muss hier dann so ein bisschen das auch so halten, dass ihr im Video erkennt, jetzt drückt ihr oder nicht. Jetzt drücke ich zum Beispiel ein bisschen stärker, dann male ich so ein bisschen was aus. Ob das jetzt ein Baum wird oder nicht, wer weiß das schon genau. Ne? Hier mal ein Fragezeichen malen, etwas stärker drücken oder etwas länger ausmalen, kein Problem. Wie gesagt, ich mache das jetzt mal so ein bisschen schräg, damit man das erkennt. So, jetzt habe ich einen Moment lang überlegt, wie mache ich das überhaupt, dass man es das im Video erkennt. Äh, Zusammenhang zwischen ich mal hier was und da oben erscheint was. Ich denke, das muss ich ungefähr so halten, damit ihr seht, äh, jetzt äh, malt er was. Ne? Dass er da mal am Bildschirm irgendwas malt. Äh, so. Ja. Zum Beispiel, äh, das könnte ein Äste eines Baumes sein, und der nicht schön wird, ist mir jetzt klar. Ich muss nämlich hier auf dem Bildschirm gucken, gleichzeitig so ein bisschen versetzt malen. Und das ist dann so ein bisschen schwierig, dann wird es noch schlechter, als es sowieso schon geworden wäre. Das ist das Haus von Nikolaus. Wie auch immer, also man kann relativ schnell und zügig damit irgendetwas äh, skizzieren. Ob das nur schön wird oder nicht, das sagt dir gleich das Licht oder der Daumen hoch oder runter. Ich hoffe, ihr mit Korben zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss. So, und jetzt äh, wollen wir auch mal irgendwas malen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier im Video erkennen wird, weil meine Hand ist ja eigentlich immer davor, wenn ich was mal Und links bin ich ja nur mal nicht. Hier doof jetzt. Wenn ne? ich ja von einer Seite äh, das Video aufnehmen können. Aber versuchen wir es mal irgendwie so erstmal. Muss ich natürlich äh, den Stift so positionieren ich muss jetzt ein bisschen in die Kamera schieben ähm, dass ich da unten meine eine Markierung sehe, wo ich denn so anfange ne? machen wir uns da mal zum Beispiel äh, einen Boden ne? so wie man sieht, äh, da wo ich stärker drücke wird es auch dunkler weil ich etwas länger verweile den Stift stärker aufdrücke dann wird es da in dem Bereich dunkler so. jetzt könnte ich zum Beispiel äh, irgendwas malen was weiß ich was das werden könnte jetzt denn ein baum mit äh, was weiß ich ästen oder so ich kann auch eine atombombe sein. ich hoffe hier mit golden zu haben verbleibe mit freundlichen grüßen und tschüss ich denke das prinzip ist klar geworden stärker drücken wird schwer zählen und tschüss So, jetzt wollen wir auch mal gucken, ob wir da mal was malen können. Ich versuch's mal. Ich weiß nur nicht, ob man das dann hier im, im Video überhaupt so erkennt, wie es sein soll. Eigentlich müsste ich jetzt vielleicht mit links malen. Das kann ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich probiere es mal so. Das, das wird schon irgendwie nah. Ähm, wir malen mal so eine Art äh, Baum. Jetzt muss ich natürlich alles so ein bisschen schräg versetzt machen. Das ist natürlich so ein bisschen doof jetzt, weil ich quasi die Kamera... Umarm, ne? ihr seid quasi jetzt äh, umarmt ne? oder arm dran. Das kann man auch sagen, ne? weil ihr euch das gekrickelt angucken müsst. Äh, äh, was man gut erkennen kann, ist, äh, dass da wo ich Stärke auf, äh, länger aufsetze, da wird es halt dunkler. Ne? Darauf kommt es ja an. Da kann man schnell mal was äh, skizzieren in diesem Vakuum Tablet. Ne? Ob das jetzt ein Baum wird oder eine Atombombe, das weiß ich natürlich nicht. Das könnt ihr ja mal bewerten oder auch nicht. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir mit unserem Vakuum Tablet irgendwas mal skizzieren können. Erstmal positionieren wir Erstmal den Stift so, dass wir nicht aufsetzen, aber dass wir auf dem Bildschirm sehen, wo ist denn mein Mauszeiger. Ich tippe den jetzt mal auf, damit man das mal so sieht. Also da, da wo ich jetzt bin, auf tippen. So, jetzt wollen wir mal irgendetwas malen. Malen wir doch mal was. Da ist so eine, so eine Dame auf dem Bildschirm da. Ich mach mal Störung Z. Wenn ich den dann komme, um das jetzt mal rückgängig zu machen, so, da ist, da ist der Mädchen drauf. Und mal gucken, ob wir die Augen ungefähr so hinkriegen, wie auf dem Bild da. So, da kann man so malen, ja, malen nach Zahlen, kralen. So, und dann hat die da so ein so. Und äh, hier könnte ich dann etwas stärker ausmachen, ne? dann da sieht man den Vorteil von diesem Vakuum. Ne? Nicht Vakuum, sondern Vakuum, da kann man wirklich noch ein bisschen frei malen. Da hat die Dame so Augenbrauen, die sehen ungefähr so aus, so aus, so und dann äh, ja, die Nase. Ich glaube, die Nase ist immer so ein Problem. Also Menschen darstellen, das ist, glaube ich, eine Kunst für sich, das kann ich gar nicht, glaube ich. Ähm, das ist äh, gut, also deshalb besser keine Nase gemacht. Da oben hat es noch ein paar Haare. Da muss ich jetzt äh, kurz mal absetzen, damit ich da mal äh, den Haaransatz ansetzen konnte. Da muss man halt immer gucken, wo man so ist. Äh, gut, ob das jetzt äh, das beste Bild der Welt ist, äh, weiß ich doch nicht, aber äh, spielt keine Rolle. hier könnte man unterschreiben, kann man also richtig frei aus der Hand irgendwas tun. Äh, ich hoffe ihr mitgeholfen zu haben Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss so jetzt wollen wir mal gucken wie das aussieht wenn wir mal wirklich was skizziert mit dem Wacom Tablet ich habe jetzt lange gefummelt bis ich eine Position gefunden habe wo ihr auch mal was seht gut zuerst mit dem Stift zu einer Position wo ihr den Mauszeiger Seht auf dem Bildschirm und dann können wir mal anfangen, irgendetwas zu skizzieren. Ja, zum Beispiel so ein Augenschwung, der nicht so ganz einfach ist zu skizzieren. Also ich bin kein Künstler. Irgendwie mal was äh, so ähnlich wie hier auf der Kiste. Ne? Da ist ein Mädchen mit Auge. Ja. Ohne Auge wäre ja, auch blöd. das wäre quasi die Einäugige unter den Blinden. Die wollen wir nicht unbedingt skizzieren. Oh, obwohl, ja, Orca oh, Kari. So, hm? nicht Olga, Orca. Okay. So, da kann man jedenfalls mal skizzieren, ein hübsches Mädchen malen, ob die noch so hübsch aussieht, nachdem ich äh, mit meinem Gemälde hier fertig bin. Weiß ich äh, zwar nicht, war nicht ja, aber gut, ihr wisst, wie es gemeint ist. Wieder Stift positionieren. Hier unten hat es dann noch so einen pfiffigen. Schwung, wenn man stärker drückt, wird es dunkler. Kommt natürlich auch darauf an, wie man das in GIMP so eingestellt hat. Ich hoffe, ihr mit zu haben. Bleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss. Wacom-Tablet Ubuntu 16.04 macht es möglich, auch mit den neueren Modellen. Und tschüss. So, jetzt wollen wir auch pfiffig und schnell mal schnell was malen. Gut, Stift, also Stift nicht aufsetzen, bedeutet ich kann den Mauszeiger positionieren. In die Nähe, in die Nähe. Jetzt habe ich den Mauszeiger zum Beispiel da. Ja, in die Nähe. Und kann was skizzieren. Nehmen wir mal zum Beispiel die Mutti da auf dem Bild. Jetzt bin ich ein bisschen weiter oben. Jetzt will ich da oben, anfangen so quasi den Teil vom Gesicht so ein bisschen nachskizzieren, dass da irgendwie was ist. So. Ja, kann ich so ein bisschen skizzieren, ein bisschen frech, ein bisschen dunkler, ne, wo der eine ein bisschen dunkler ist, ein bisschen nachskizzieren und da hat es da irgendwie Auge. Auge mit, mit so ein bisschen etwas dunkel. Das also an der Auge ist dann so, da ist auch so ein bisschen so, da ist ein bisschen so da ist ein bisschen so. Da kommt der Auge bei raus. So. irgendwie so ähnlich sieht die Mutti aus. Ja, also gut, schön nicht, aber selten. Ne? Aber so, ja. schön nicht, aber selten. So, ansatz, äh, dunkle Augen für raffiniertes Mädchen. Äh, guckt da so rum. So, und dann hat sie da oben noch Augenbrauen. Kann man da auch noch. Gut. Ein bisschen skizzieren. dass man gut sieht, wo ich länger drücke, wird dunkler. Ja? Da oben hat Haare. Und äh, dann hat es da noch irgendwie so Ein Nasenansatz, das ein bisschen nasig aussieht. Ne? Ein bisschen nach Nasigoreng sieht das bei mir so aus. Dann das Steuerungsset wieder rückgängig machen. Die Nase ist schwierig, glaube ich. Will, ich glaub, die Nase, ich hier rum und dann geht es da so weiter. Aber weil ich das hier nicht ganz drauf habe, dann kommt da so Nasenflügel. Ja, quasi geht dann da so hoch Nasenloch. Ein bisschen, bisschen in die Richtung. Kann man noch. Ein bisschen skizzieren, bis, bis die Frau äh, ein bisschen halbwegs gescheit aussieht. Oder? Keine Ahnung. Ja, vielleicht noch drei Tage Bart malen. Oder hier der Ansatz des Lächelns geht. Ne? Also man kann, was zu beweisen war, also frei mal skizzieren, irgendein Gedöns. Was soll man das sein? Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. mit freundlichen Grüßen und Tschüss. Sieht aus wie ein So, letzten Endes äh, wollen wir auch noch mal irgendwas skizzieren mit dem Vakuum. Ne? Skizzieren wir doch mal was. Was skizzieren wir denn? Wen haben wir denn? Ich hätte da eine gewisse Person. Äh. Ich hab, ähm, gut, ich muss jetzt natürlich erstmal gucken mit... Verrundung, da ne, kriege ich doch hin, ich habe das jetzt nicht geübt, nein, da glaubt mir eh kein oder doch, jetzt nach dem ersten Strich <lacht> glaubt's wie jeder, dass ich das nicht geübt so, gut, äh, da, da mal so, irgendwie, irgendwie so, da muss ein bisschen dunkler sein, da, okay. ähm, ja, Vakuum-Tablet, ne? also es ist nicht äh, Vakuum-versiegelt, sondern ein Vakuum-Tablet, und ach ne, das ist doch kaum noch aussehen. so süß, so sieht das aus. Der hat noch so einen Schal, der sieht ziemlich schal aus, würde ich sagen, die Schal. das ist, kann ja auch nichts führen. Komm, sag mal, ein bisschen positiver, das ganze Leben hier sehen, so, das sieht ja schon eher nichts aus. So, der Rest vom Kopf ist eigentlich so ein bisschen schwarz, das kann man jetzt schön so ausmalen. Man sieht richtig ähm, Druckpunkt. Ne? Da wo ich schon ein bisschen stärker aufgedrückt habe. Da sieht es dann auch so ein bisschen stärker gedrückt, äh, druckpunktig aus quasi. Gut, dann ne? kann man natürlich schöner machen. für das Video muss es jetzt äh, schneller gehen. Nett. Das sieht aus wie äh, Phantomas nach der Wurmkurve. <lacht> ich hoffe hier mit und so bleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Also, Guess Monkey. Kommt auf D-Max. Und tschüss.